In diesem Video geht es um lineare Funktionen. Wir schauen uns den, die Funktionsvorschrift an und die einzelnen Bestandteile davon und wie sie heißen. Wir betrachten den grafischen Verlauf. Dazu werden wir GeoGebra benutzen und lernen vielleicht noch ein bisschen was über dieses Tool. Und wir schauen uns außerdem noch mit an, wie man Wertetabellen mithilfe des Taschenrechners erstellen kann. Das kann man dann später auch für andere Funktionsarten brauchen. Wenn man bei der Wikipedia einmal nach linearen Funktionen schaut, dann findet man dort eine Funktionsvorschrift, so wie sie hier auch mit zu sehen ist. Und man findet weiter unten dazu dann die entsprechenden Graphen. Und zwar sieht man, dass der Graph einer linearen Funktion eine Gerade ist, eine gerade Linie. Das kann man hier dann auch schon erkennen. Und dass die Funktionsvorschrift dazu y gleich m mal x plus n ist. Dabei sind x eine unabhängige Variable, die kann ich mir frei aussuchen. Und y ist eine abhängige Variable, die sich aus den Rechnungen dann ergibt, wenn ich mir für x eine Zahl aussuche. Und dann gibt es noch feste Konstanten. Und zwar hat man zum einen die Zahl m, das ist die Steigung der Geraden. Und das ist eine Zahl, die ich mir nicht jedes Mal neu frei aussuche, sondern die ich, bei der ich dann bleiben muss. Und dann gibt es noch die Zahl n, das ist der y-Achsenabschnitt oder auch Ordinatenabschnitt genannt. Unter www.geogebra.org finde ich einen Online-Grafikrechner, den ich hier jetzt mit verwende gerade. Es gibt die Software dort auch zum Download und verschiedene Arbeitsmaterialien. Wenn ich in diesem Grafikrechner eine Funktionsvorschrift eingebe wie f von x gleich 1,5x minus 1, dann sehe ich sofort, wie diese Funktion verläuft als gerade. Und ich kann auch die Zahlen ein bisschen verändern und sagen, g von x, eine neue Funktion, <lacht> hat die Vorschrift minus x plus 1,5 ähm, und sehe dadurch gleich, welche Auswirkungen diese einzelnen Zahlen mit haben. Eine geniale Möglichkeit ist, dass ich die Zahlen mir erstmal offen halten kann und zum Beispiel die Steigung einfach nur M nenne und den Y-Achsenabschnitt oder Ordinatenabschnitt C nenne. Auch das wird von GeoGebra akzeptiert und GeoGebra legt dann gleich zwei Schieberegler an, einen für M, einen für C. Und an diesen Schiebereglern kann ich hin und her schieben und damit die Zahlen im Bild verändern und live mir anschauen, wie wirkt sich das jetzt jeweils direkt aus. Und das hilft einem sehr beim Verständnis von solchen Funktionen. Verändert man die Zahl für m, kann man sehr schön erkennen, wie die gerade bei positiven m nach oben verläuft. Je größer m ist, desto steiler. Und bei negativen m nach unten verläuft. Auch hier umso steiler nach unten, je stärker negativ die Zahl ist. Und wie das c die gerade nach oben oder unten verschiebt, ohne dabei ihre Steigung zu ändern. Das ist dann der y-Achsenabschnitt oder Ordinatenabschnitt. Und c gibt mir genau die Stelle an, wo meine gerade die y-Achse kreuzt oder schneidet halt. Wir schreiben einmal auf, zum Beispiel im Merkheft, was wir bisher zu linearen Funktionen gelernt haben. Sie haben eine Funktionsvorschrift der Form y gleich m mal x plus c oder auch f von x gleich m mal x plus c. Dabei ist c eine konstante Zahl, der sogenannte Ordinatenabschnitt oder y-Achsenabschnitt die sich nicht ändert und mir angibt, in welcher Höhe die gerade Linie, der Graph dieser Funktion, die y-Achse schneiden wird. Wir haben x als unabhängige Variable und wir haben eine weitere konstante Zahl, die sogenannte Steigung, und die wird häufig mit dem Buchstaben m bezeichnet. Sie gibt an, wie steil die Gerade nach oben oder unten verläuft, wenn es eine negative Zahl ist. Schließlich ergänzen wir noch, immer noch im Merkheft, ein Beispiel für eine lineare Funktion. Ich habe hier das Beispiel y ist gleich 1,5 mal x plus minus 1 gewählt, das wir vorher auch schon gesehen haben. Das Beispiel sollt ihr in eurem Merkheft bitte nicht verwenden, sondern sucht euch ein anderes Beispiel und dementsprechend werden auch die Wertetabelle und der Graph nachher ein bisschen anders aussehen. Für dieses Beispiel kommt dann ein kurzer Merksatz, in dem einfach nur nochmal steht, dass der Graph einer solchen Funktion immer eine gerade Linie ist. Dann kommt eine Wertetabelle. Ich habe hier in meiner Wertetabelle nur insgesamt vier verschiedene Stellen für x gewählt, nämlich 0, 1, 2 und dann auch nochmal die minus 1. Da ist es sinnvoll, noch mehr verschiedene Stellen für x zu verwenden. Es dürfen auch gerne Kommazahlen mit auftreten. Und dann wird aus dieser Wertetabelle natürlich noch ein Graph bitte gezeichnet. Das sollte jedem bekannt sein, wie das geht. Zum Beispiel an der Stelle x gleich 1 ist der Wert der Funktion 0,5. Also gehe ich an der Rechtsachse, an der x-Achse bis zur 1 und dann an dieser Stelle um 0,5 nach oben und mache dort ein kleines Kreuzchen und da verläuft die Funktion dann durch. Am Schluss noch ein Hinweis für den Einsatz des Taschenrechners. Wenn man beim Taschenrechner oben auf die Menütaste drückt und dann um zwei Felder nach unten geht, erreicht man den Bereich der Tabellen. Mit einem Klick auf das Gleichheitszeichen kann man das auswählen und anschließend eine Funktionsvorschrift eingeben, das X innerhalb dieser Funktionsvorschrift erreicht man, indem man oben die Alpha-Taste drückt und dann die Klammer zu. Über der Klammer zu-Taste sieht man auch so ein kleines x in der Farbe, wie auch das Alpha hat. Und dann wählt man anschließend noch einen Startwert, einen Endwert, eine schrittweite, Inkrement auch genannt, und dann erstellt einem der Taschenrechner, wenn man jeweils mit gleich das bestätigt hat, ähm, anschließend automatisch eine Tabelle, die man übernehmen kann.